Hey Leute schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. willkommen zu einem neuen Gameplay. Ich stelle euch heute das Spiel Wave Cycles vor oder Circles. Es ja, ist auch wieder so ein Rhythmusspiel aller Riders, würde ich sagen, nur auch wieder komplett andere Musik und ein bisschen anderes Gameplay. Ich drehe mich mal um, dann passt das auch wieder besser. Ja es gibt hier auch Custom Songs. Ich habe jetzt mich noch nicht darum gekümmert, welche runterzuladen, aber die Funktion ist auf jeden Fall integriert. Mehr haben wir auch eigentlich gar nicht. Also, wir kommen genau in dieses Menü hier rein und das war's. Wir starten jetzt hier mal. No fail of? Nee, wir machen schon mit fail, ne? Bubbles, Circles, Portals. M machen wir mal normal. Also, Easy hat die Sandora auch gespielt. Ha, die Niki hat die auch gespielt. Ja, machen wir mal normal. Sieht auf jeden Fall cool aus, kann man echt nichts sagen. Man kann die auch direkt hier wirklich wegkicken. Ich weiß nicht, ob ich ihn ausweichen muss, aber da gehe ich mal stark von aus. Hier muss ich mit dem Kopf durch. Ich weiß gar nicht, sind bei synth Riders die Farben anders andersherum? Bin ich mir gar nicht sicher. Hier muss man auch wieder ziemlich weit auseinander. Das Spiel ist mir gerade abgestürzt. Keine Ahnung warum. Probieren wir mal anderes. Komm, dann machen wir mal. Das hört sich doch gut an. jetzt? Das war schnell. Okay. Da bin ich gerade gar nicht durchgestiegen. <lacht> Boah, das ist schwer. Boah, ist das, das ist echt hart. Boah. anstrengend Na, auch noch immer mit dem Kopf da rein Probieren. Ich will quit. So. Back. Menü ist ein bisschen komisch gemacht, finde ich. Da haben wir sogar Warten mit Musik, äh, mit Gesang. Nehmen wir das nochmal. Das ist auch mal was anderes gefällt mir ein bisschen besser als das was ich letztens im Livestream äh, getestet hatte ich bin jetzt gar nicht mehr auf den Namen Aber ah, vom Look her gefällt mir Syndrale immer noch besser. Aber jetzt haben wir ein bisschen Abwechslung wenigstens bei der Musik. Nicht nur elektronisch, ist auch nicht schlecht. Vielleicht ich auch noch automatisch mit in den Kopf um hinzugehen. Breakers. Oh. Okay Nächster Song das ist Schon mal nicht schlecht Dann wir hier, Mover Steht aber auch keine Große Erklärung dabei, oder? Nö Wie viel haben wir denn hier überhaupt? Das hört sich ähm, gerade ruhig an. Das auch. Tight. Na komm, das machen wir mal. Ich probiere auch wieder normal. Wenn die so weit auseinandergehen, ist das echt schwierig. Na ja, ich weiß, ich, hab, ich hab's verkackt gerade. Also Songs finde ich jetzt gar nicht so schlecht hier. Manchmal bin ich dir sicher, ich komme dran und komme doch nicht dran. Boah, wie schnell! kurzer Song. Aber hier könnt ihr jetzt auch stehen, äh, ja, erstmal klar, wie viele Punkte haben wir, steht da und äh, auf welchem Platz wir uns befinden. Platz, ne, bei normal bin ich auf Platz. Hm, wie null Punkte, ich habe doch gerade Punkte gemacht. Ah, Platz 5. Also mit Platz 5 kann ich leben. <lacht> Sunny Days. Terra. Nehmen Mama. survive try tell me how you about your life ain't moving then you stay don't adapt you get a body bag and be the first to give it out if you a competitive market live you be headed target is where you fucking dead in the darkness i got a head it's hard to even try to compete i eat in a week i gerade nicht hin weil da meine wand ist auch in the Knowledge power and look like I got the upper oh Oh yeah. ah. man don't Oh you die zu nah ja, dann machen wir, dann machen wir aber noch mal ja so. Jetzt hab ich habe jetzt ein bisschen mehr Platz. So, jetzt nicht lachen und konzentrieren. <lacht> Auch wenn witzig ist wieder der shit. Ain't moving then you stay losing. don't adapt, you get a body bag. be the first to give it out if you ass This a competitive market you headed target, is where you headed and dead in the darkness. I got a head even try to compete. I gotta eat in a week, I got plenty Keeping my the car, me Everybody that ever said they just let to the end like yeah Knowledge is power, and I look like I got the upper hand, oh yeah. Oh yeah. keep him moving. Y'all just do the running man. What is it? Keep it. Oh, you're gonna die. You gonna die. Run it, pretty. Got you! stay alive. Stay alive. The weak are praying, only strong survive. Tell me how you feel about your life. Alles aber böse, das ist aber böse, wenn die direkt danach kommen. Kommt. When I get there. Tell me all so, die letzten drei da suchen wir uns jetzt einfach aus. Als Abschluss. <lacht> Der hat so ein bisschen Rocky jetzt, das nehmen wir. Mal schauen. Ein bisschen Rocky ist gut. Ich glaube nicht, ich jetzt schaffe. Ja, das ist doch nicht wahr, oder? Okay, einmal verkackt, umgreifen. Wo habe ich jetzt verkackt wieder? umgreifen muss, dann habe ich verloren. Ja. Alter. Das kann doch keiner schaffen. So, dann, dann nehmen wir doch das ruhigere Lied. <lacht> Als Abschluss. Ich meine Gedächt der war das. So. Nette Stimme. Was ja noch machbar hier. Aber das gerade? Nee. Also, da hören meine Rhythmus-Skills auf. you, Problem ist, durch die ganzen Schlangenlinien sieht man manchmal gar nicht, wo hier. Ähm noch eine Kugel ist wenn die dahinter steckt wow. ich kann gleich wieder duschen gehen Und Tracking hat gerade mich ein bisschen im Stich gelassen. Ich habe das umgreifend falsch gemacht. Ich muss meinen PlaySpace-Ball anders setzen, das ist für solche Spiele echt blöd. ihr das denn besser bei solchen Spielen, dass ich äh, wirklich zum Rücken spiele oder wollt ihr mich trotzdem in der Front sehen? Also ich finde, so äh, macht das mit den Bewegungen auch mehr Sinn. So, jetzt reicht aber. Ich will wissen, wo ich bin. Zweiter. Ha. Gar nicht schlecht. <lacht> Ja Leute, das ist ja Circles. ich hoffe euch hat das Video hier gefallen, wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen und falls mir noch kein Abo gegeben hat, lasst mir doch bitte ein Abo da, da freue ich mich immer drüber. Ja, als kleines Fazit, also ich finde die Musik hier gar nicht schlecht, also hier gibt es verschiedene Musikrichtungen, besser als beim letzten Spiel, also mir fällt es aber absolut nicht ein, wie das heißt, was ich im, Live äh, im Livestream gezockt habe, also musiktechnisch gefällt mir das ganz gut, vom Look her auch. Also könnten äh, Synth ähm, Konkurrent werden. Custom Songs sind ja auch möglich. Muss ich mir äh, beim nächsten Mal mal anschauen. Ja, könnte ein nettes ähm, Rhythmusspiel werden, würde ich sagen. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.